Jesus hat beim letzten Nachmal seinen Jüngern die Füße gewaschen. Das hat er getan, um sie zu heiligen. Seine Jünger waren schon davor rein, können auch sagen geheiligt, durch das Wort Gottes, an das sie geglaubt haben. Aber sie haben es immer noch benötigt, dass er ihnen die Füße wäscht. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, sagt er zu ihnen, dass sie einander so dienen sollen, wie Jesus ihnen gedient hat. Und das gilt nicht nur für die Jünger, sondern auch heute für alle Gläubigen, für alle Kinder Gottes. Wir sollen einander so dienen, wie es Jesus getan hat. Aber damit das überhaupt möglich ist, benötigen wir den Heiligen Geist, Denn der Heilige Geist ist der Stellvertreter von Jesus. Und Jesus hat gesagt, dass es nötig ist, dass er uns die Füße wäscht. Und das macht er heute durch uns, durch den Heiligen Geist. Wenn wir Kinder Gottes sind, heißt es das nicht, dass wir perfekt sind. Wir machen immer noch Fehler. Und deshalb muss uns die Füße gewaschen werden. Und auch wenn wir durch die Welt gehen, kann es passieren, dass wir unsere Füße drängig machen. Und da brauchen wir Ermahnung, die zur Heiligung dient. Es ist nicht dazu gedacht, jemanden bloßzustellen oder jemanden reinzubürden. Oder mir um zu zeigen, hey, guck mal, wie viel ich weiß, wie toll ich bin. Sondern es dient zum Guten. Wir sollen einander in Liebe dienen und in Demut. Es ist eine Bedeutung, dass Jesus die Füße gewaschen hat. Das war eine demütige Haltung. So sollen auch wir den anderen höher achten als uns selbst, so wie es Jesus getan hat. Jesus möchte durch uns wirken, Und für, damit wir für andere ein Segen sein können. Deshalb lasst uns einander dienen.